Heute ist es endlich soweit, ich ziehe nach San Shuno und ihr dürft mich dabei begleiten. Spannend, oder? Ich werde weiter an meiner Musikkarriere arbeiten. Ich weiß, als Musikerin erfolgreich zu werden, ist fast unmöglich. Aber ich bleibe positiv. Ich werde nicht aufgeben. Alles wird so werden, wie es sein soll. Hallo, ich bin Eljenyx und das ist der 46. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß. Wie euch sicher schon aufgefallen ist, diesen Part verbringen wir in San Myshuno. Und zwar werden wir nämlich mit Violet heute dorthin ziehen. Oder um genauer zu sein, ist sie schon dorthin gezogen, und zwar in Gabriels altes Apartment. Und diesen Part werden wir jetzt mit ihr spielen. Und darauf freue ich mich wirklich schon unglaublich sehr, weil ich glaube, mittlerweile ist es euch schon aufgefallen, ich liebe Violet und ich habe mir schon jede Menge tolle Dinge für diesen Part überlegt. Übrigens, das ist meine letzte Erinnerung an dich, dass diesen Samstag auf Twitch mein 12-Stunden-Stream stattfindet. Wir wagen uns dort nämlich an einen Speedrun der 100 Baby Challenge heran, also schau sehr, sehr gerne vorbei und folge mir am besten schon mal auf Twitch. Und auch hier auf YouTube freue ich mich natürlich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Besonders Kommentare sind wirklich sehr, sehr wichtig. Also kommentiere am besten alles, was du mir gerne sagen würdest. Und jetzt starten wir in den Part hinein. Wir haben jetzt Freitagabend und wie ihr seht, Violet weiht gerade ihre nagelneue Küche ein. Äh, ja, du solltest fertig kochen. Okay, alles klar, macht sie sehr gut. Denn wie euch sicher aufgefallen ist, hier sieht alles sehr, sehr anders aus. Ich habe nämlich ein neues Apartment aus der Galerie heruntergeladen. Also es ist grundsätzlich noch immer das Apartment, in dem Gabriel gewohnt hat, aber es ist eben völlig renoviert. Das liegt, um ehrlich zu sein, daran, dass ich das Apartment aus irgendeinem Grund nicht mehr betreten konnte. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht passt das ja ganz gut. Und Gabriel hat ihr das einfach zum Einzug geschenkt. Außerdem hat er auch noch ein paar Simoleons geschenkt, die ich ihr aber weggeben werde. Sagen wir einfach, er hat ihr 500 Simoleons geschenkt und eben das Apartment für sie renoviert. Und alles andere muss sie dann auch selbst schaffen. Außerdem müssen wir in diesem Part natürlich noch Gitarre und Klavier auf Level 10 bringen. Das sollte aber kein Problem sein. Und außerdem möchte ich, dass sie gleich mal die Entertainer-Karriere einpflegt. Denn wie wir alle wissen, Violet möchte berühmte Musikerin werden und auf diesem Weg können wir sie zumindest ein bisschen begleiten. Also wie ihr wisst, wir spielen sie ja nicht aktiv, aber zumindest diesen einen Part können wir mit ihr spielen und vielleicht schauen wir ja früher oder später wieder bei ihr vorbei. Ihr Vater ist ja auch Entertainer und da sie dieselben Träume verfolgt, glaube ich, könnte das ganz gut passen. Du wolltest deinen Namen als Leuchtreklame sehen, seit du denken kannst, vielleicht auch schon zuvor. Folge der inneren Stimme und der lange Ruhm als professionelle Entertainerin, indem du dein Publikum zum Lachen oder ihre Herzen mit deinen Melodien zum Schmelzen bringst. Berufszweig Musikerin und Komikerin. Das klingt doch einfach perfekt. Also Komikerin sehe ich sie jetzt nicht unbedingt, aber Musikerin passt doch super. Wir beginnen Montag um 9 Uhr. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr schade, denn so lange werden wir natürlich nicht mit ihr spielen. Aber was ich dafür sehr, sehr cool finde, morgen ist Silvester. Also Silvester möchte ich auf jeden Fall noch mit Violet verbringen. Den kann sie dann nämlich hier in der Stadt feiern und sie hat hier ja schon Ewigkeit Getränk am Schauplatz Bar trinken als Wunsch. Das können wir dann natürlich anpinnen, aber dann kann sie jetzt gleich mal Musik machen und ein wenig Klavier üben, denn wie gesagt, wir müssen das noch auf Level 10 bringen und außerdem braucht sie das auch für ihren Job. Und dann werde ich die Nacht hier jetzt einfach mal durchspielen und am nächsten Morgen in der Früh werden wir dann sanmaishuno Shuno ein wenig erkunden. Und wir haben jetzt halb sieben Uhr früh und schon die Benachrichtigung bekommen, dass heute Silvester ist. Ja, Violet hat die ganze Nacht Klavier geübt und hat 41% abgeschlossen. Also es dauert tatsächlich eine ganze Weile, das zu maximieren. Außerdem haben wir uns auch schon mit den Nachbarn angelegt. Hey Nachbar, könntest du freundlicherweise den Lärmpegel etwas herabsetzen? Ich kann dich durch die bloßen Wände hören. Bitte denk daran, dass hier auch andere Leute wohnen. Und jetzt hat sie auch noch gesagt, du bist eindeutig ein schrecklicher und rücksichtsloser Nachbar. Du hast einen großen Fehler gemacht, das wird dir noch leid tun. Will die uns jetzt umbringen oder was? Das klingt irgendwie wie eine Morddrohung. Ist das Luna? Ist Luna unsere Nachbarin? Nein. Aber gut, wir haben jetzt 7.30 Uhr. Violets Nachbarn hassen sie, aber dann gehen wir uns doch einfach mal bei denen vorstellen und uns ein wenig einschleimen, oder? Gut, dann werden wir das Apartment jetzt einfach mal besuchen. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, nachdem sie sich gerade aufgeregt hat und es ist noch nicht mal 8 Uhr. Aber Violet ist auch nicht müde. Also ich weiß auch nicht, was mit ihr los ist. Irgendwie sinken ihre Bedürfnisse auch nicht. Fragt mich nicht. Vielleicht ist mein Spiel schon wieder unglaublich verbuggt. Das kann natürlich sein, das kennen wir ja schon. Ja, daran muss ich irgendwann mal was ändern. Wie ich was dran ändere, weiß ich noch nicht. Denn eigentlich habe ich meine ganzen Mods abgedatet und den meisten Custom-Content gelöscht. Aber irgendwo gibt es da noch ein Problem. Falls sich da irgendwer von euch voll gut auskennt, schreibt mir sehr, sehr gerne Tipps in die Kommentare. Langsam bin ich nämlich tatsächlich ziemlich ratlos. Und hier sind wir. Äh, ja. An Tür klopfen. Okay. Gut, komm rein. Wer bist du? Chris Mayer, der nichts anhat. Stell dich mal lustig bei ihm vor. Oh, und sie, glaube ich, mag uns nicht so. Jess, dann können wir uns auch mal bei ihr fröhlich vorstellen. Die sind zwar alle halb nackt, aber wie könnte es anders sein? Und dann haben die auch noch ein Kind. Und da wohnt noch wer. Okay. Die hat doch auch jemand von euch erstellt, oder? Die Mayer-Geschwister. Oder Meyer geschwister wenn ich mich zumindest richtig dran erinnere. Die sind auch sehr, sehr süß, also gefallen mir beide sehr, sehr gut. Aber jetzt möchte ich natürlich die Familienverhältnisse herausfinden. Verheiratet ist er nicht. Bist du verheiratet? Nein. Wer sind deine Eltern, Dirk? Jess und Seiji. Ach so, das sind alles drei Geschwister. Uh, gut, spannend. Okay, aber Violet, freunde dich doch mal mit oh. denen an. Oh, die mögen dich ja alle nicht. Warum mögen die dich alle nicht? Du kannst mal Chris' Dankbarkeit zeigen, dann könnten wir mit ihr über Silvester plaudern und dann einmal Silvester-Konfetti werfen und ihr einmal von unseren Ideen erzählen. Ich finde sie auch sehr, sehr süß. Wenn Violet jetzt nicht mit Sarah zusammen wäre, hätte ich glatt gesagt, sie soll sich Jazz angeln. Aber ja... Violet ist ja schon vergeben. Gut, dann kennen wir hier mal die Nachbarn und wissen auch die Familienverhältnisse. Oh, und Emma hat uns geschrieben, Glückwunsch zu deinem neuen Job. Ich glaube, das ist genau das Richtige für dich. Oh, Emma, das ist so süß von dir. Wisst ihr was, wir werden sie jetzt gleich mal anrufen. Wo haben wir sie denn? Emma? Da. Da. Sie wird jetzt gleich mal mit ihrer Mutter plaudern und einfach mal erzählen, dass es ihr gut geht. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass Emma sich schon ziemlich viele Sorgen macht. Es ist immerhin Violet. Wir wissen alle, wie Violet ist. Und deshalb erzählt sie jetzt einfach, ja, ich habe den Job bekommen. Und das Apartment ist auch voll super. Du kannst mich voll gern bald besuchen kommen. Dad hat das alles wirklich so cool hergerichtet. Und alles ist modern und schön und hochwertig. Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet. Anscheinend verdienst eine neue Frau wirklich sehr, sehr viel Geld. Ja, und dann tratschen sie ein wenig bei Gabriel, machen sich vielleicht auch ein bisschen über ihn lustig. Dann haben sie das Gespräch aber auch schon beendet und Violet wird auch noch die anderen Nachbarn besuchen. Ich möchte nämlich gern, dass sie alle Nachbarn kennenlernt. Eigentlich voll seltsam. Ich mache das in Sims irgendwie nur in San Myshuno, dass meine Sims die Nachbarn kennenlernen, also nur in den Wohnungen. Und bei den Häusern mache ich das fast nie. Und in Wirklichkeit ist das ja voll unrealistisch. Also ich wohne zum Beispiel in einem Wohnhaus und ich kenne keinen von meinen Nachbarn. Kennt ihr eure Nachbarn? Also vor allem die Leute, die in der Stadt wohnen. Das würde mich echt interessieren. Schreibt mir das mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und hier sind wir. Oh mein Gott. Wohnen alle diese Menschen hier? Klopft mal an die Tür. Und dann schauen wir uns das Ganze an. Oh, das ist ja ein spooky Apartment. Dann begrüßen mal den Alien Man. Den Kevin Watson, der ist ein Teenager, stell dich mal fröhlich beim vor. Wen haben wir dann noch? Dann haben wir den Jonas und jetzt ruft Lenny uns an. Hallo Violet, ich glaube, ich habe mich in Annika Haas verknallt. Meinst du, ich sollte einen Versuch starten? Ich bin mir jetzt ein wenig unsicher, warum er Violet anruft, aber vielleicht ist das so seine Art und Weise zu fragen, ist Emma schon ganz über mich hinweg oder habe ich noch eine Chance? Weil wenn ich keine Chance mehr bei ihr habe, dann würde ich jetzt Annika näher kennenlernen. Und deswegen sagt Violet natürlich, ja, sag zu. Du solltest nämlich meine Mom tatsächlich in Ruhe lassen. Also, das sagt sie jetzt nicht so harsch, aber unterbewusst. Oh nein, die mag uns nicht. Ja, Saskia. Saskia Watson, die ist nicht unsere beste Freundin. Stell dich mal bei ihr vor, Violet. Vielleicht kannst du ja noch deinen Charme spielen lassen. Und dich bei ihr einschleimen. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Seht ihr, wie sie uns ansieht? Oh oh. Jetzt stell dich vor bei ihr. Stell dich respektvoll bei ihr vor. Das ist vielleicht eine bessere Idee als fröhlich. Und hier weint wer im Bett. Ich frage mich ja immer, wo diese ganzen Sims dann überhaupt schlafen. Da wohnen doch mindestens fünf Sims und es gibt vier Schlafplätze. Ja gut, vielleicht geht es sich aus. Haben wir sie jetzt kennengelernt? Violet, wieso stellst du dich nicht einfach bei ihr vor? Okay, ich glaube, jetzt kennen sie sich. Sehr gut. Ja, nicht gemocht. Prinzipiell mögen sie sich nicht, aber sie haben zumindest einen guten ersten Eindruck miteinander. Aber ich glaube, Violet wird sich schon daran gewöhnen. Also, die mögen sich ja jetzt nur nicht, weil Violet die ganze Nacht Klavier gespielt hat. Aber man muss das jetzt mal aus Violets Sicht betrachten. Sie hat ihr ganzes Leben in einem riesigen Haus gewohnt, wo keine Nachbarn weit und breit waren. Das heißt, sie konnte immer so laut sein, wie sie will. Und auf einmal hört man halt alles in den Nachbarwohnungen. Sie ist das halt einfach nicht gewohnt. Und das wird sie Saskia jetzt einfach mal erklären. Sie wird jetzt mal Dankbarkeit zeigen und sagen, hey, danke, dass du nicht die Polizei gerufen hast. Und mich angezeigt hast, weil ich so laut war. Und dann werden wir einmal versuchen, sie zu beruhigen. Da ist auch noch wer gestorben. Oh Gott, wir werden ihr mal den Tag verschönern. Und dann wegen Ableben trösten. Und dann machen wir ihr mal ein von Herzen kommendes Kompliment. Und Violet wird sagen, ihr wohnt da in so einem schönen Apartment. Das ist wirklich wunderschön. Und oh mein Gott, wie viele Leute wohnen da wirklich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da wohnen mindestens sieben Menschen. Alles klar. Bei den Nachbarn hätten wir uns dann jetzt vorgestellt. Dann hätte ich gesagt, wir erkunden mal San Shuno. Beziehungsweise ich hätte gern, dass Violet irgendwo für Trinkgeld spielt. Wir könnten uns einfach hier in den Park stellen. Das ist eine schöne Idee. In den Central Park. Da stellen wir uns jetzt einfach hin und werden ein bisschen Gitarre spielen. Und eben ein paar Simoleons dazu verdienen. Wir haben ja nicht so viel Geld. Und immerhin ist Montag erst der erste Arbeitstag. Das heißt, wir können wirklich jeden Simoleon gebrauchen. Oh, hier steht sogar ein Klavier. Ja, perfekt. Kannst du hier für Trinkgeld spielen? So kannst du ja nicht für Trinkgeld spielen. Oh mein Gott, es schneit auf das Klavier. Das arme Klavier. Ja, dann gib einfach mal ein Konzert. Dann gewinnst du zumindest Ruhm. Könntest du mit der Gitarre für Trinkgeld spielen? Das ist jetzt halt die Frage... Nein. Aber vielleicht bekommt sie auch so Geld. Ich habe keine Ahnung. Violet, spiel einfach mal ein paar Stunden. Gib noch ein Konzert. Immer mehr Konzerte geben. Und Leben in die Bude bringen. Was auch immer das sein soll. Und dann kannst du ja mal ein Lied schreiben. Schreib lebendige Weise. Was auch immer das sein soll. Sie spielt einfach schon so gut. Also da sind wir jetzt auch schon tatsächlich bei 51%. Das könnten wir jetzt abschließen. Oder ist ein Vampir. Hallo, Amadeus Franz Wolfskind. Schön, dass du da bist. Gibst du uns ein bisschen Trinkgeld? Nein? Okay. Also ich glaube, dass mit der Klavierfähigkeit bekommen wir tatsächlich schneller hin. Oh, wir haben Trinkgeld bekommen. Auf dem Weg zum Ruhm. Wie cool. Violet wird langsam berühmt. Wo sehe ich das denn schnell? Wie kann ich das immer vergessen? Hier. Sie ist auf dem Weg zum Ruhm. Also sie hat jetzt noch keinen Stern erhalten. Aber sie ist auf dem Weg zum Ruhm und das ist doch schon was. Und sie hat jetzt auch schon sehr viel Hunger. Dann hätte ich gesagt, sie könnte ja einfach mal Sarah einladen und mit ihr essen gehen. Oder nein? Ich glaube, sie kochen gemeinsam im Apartment. Ich glaube, das passt besser und immerhin muss sie Geld sparen. Hier haben wir Sarah. Dann kann sich Sarah das Apartment auch ansehen. Ich habe ja gesagt, ich möchte, dass sie mit einzieht. Das werden wir dann am Ende vom Part machen, denke ich. Denn ich möchte diesen Part jetzt mal wirklich nur mit Violet verbringen. Ich finde nämlich gerade, wenn man immer in so großen Familien spielt, hat man so wenig Möglichkeit, sich mit einzelnen Sims auseinanderzusetzen. Ist Sarah gerade einfach wieder abgehauen? Sarah, wo bist du denn? Wieso bist du da unten? Komm wieder rauf. Gib ihr einfach mal den Wohnungsschlüssel. Und heute ist ja immerhin ein Festtag. Dann könnten sie gemeinsam Onigiri machen. Warum nicht? Das finde ich sehr, sehr süß. Was gibt es denn hier heute eigentlich zu erledigen? Partystimmung? Okay, das haben wir schon halb erfüllt. Vorsätze fassen? Klicke auf deinen Sim und wähle Vorsatz fassen. Countdown bis Mitternacht? Der Countdown ist nach 23 Uhr am TV verfügbar. Wir haben sogar einen Fernseher hier, aber eigentlich wollte ich ausgehen. Und dann gibt es noch Feuerwerkskörper und Trinken. Ja, perfekt. Dann werden wir jetzt einfach gemeinsam mit Sarah kochen, warten, bis es ein bisschen später wird und dann werden wir, schätze ich, die Stadt unsicher machen. Irgendwie wollte Sarah einfach nicht mitkochen, deshalb kocht Violet jetzt alleine und Sarah sieht ihr zu. Ist doch auch ganz nett. Ich meine, wir können sie jetzt einladen, zusammen zu kochen. Kocht sie jetzt mit? Okay. Okay. Ja. Jetzt bewegt sie sich zumindest. Vorhin hat sie sich nämlich einfach nicht bewegt. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich liebe diese Interaktion. Ich finde die so unglaublich süß. Also das war echt eine Bereicherung. Ich glaube, das kam damals mit Lantas Leben, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich finde das einfach großartig. Auch wenn der zweite Sim meistens nur daneben steht und absolut gar nichts macht. Ich liebe die Interaktion. Und sobald Sarah da ist, fühlt sich Violet auch direkt kokett weil sie verknallt ist. Allein der Anblick eines Sims kann schon ausreichen, um das Herz höher schlagen zu lassen. Und dann schön dekoriert, weil die Wohnung so schön dekoriert ist. Das freut mich wirklich sehr, Violet, dass es dir gefällt. Ich habe es tatsächlich nicht selbst gemacht. Wie gesagt, ich habe es aus der Galerie. Aber ist doch schön, dass ich was ausgewählt habe, das dir gefällt. Was macht sie jetzt? Aha. Ja, das da ist ein bisschen buggy, aber das ist jetzt einfach so. Und dann könnte ihr zusammen ein Gericht nehmen, beziehungsweise Violet ist schon am Essen und was Sarah macht, weiß ich nicht. Sims sind schon komische Wesen. Geht's jetzt einfach wieder? Ich verstehe nicht ganz, was da abgeht, aber ist nicht so schlimm. Vielleicht hat Sarah gesagt, hey, voll schön, dass ich deine Wohnung jetzt gesehen habe. Ich muss mich noch fertig machen. Wir sehen uns dann später. Und jetzt haben wir kurz nach 20 Uhr, bevor wir mit Violet jetzt aber ausgehen möchte ich ihr noch schnell ein Umstyling geben, das einfach besser zu ihrem jetzigen Lebensstil passt. Und deshalb gehen wir jetzt schnell in den Create-SIM. endlich fertig und ich liebe Violet. Ich finde, sie ist der coolste Charakter auf der ganzen Welt und ich würde so gerne mit ihr weiterspielen. Aber leider geht das nicht. Aber ich hätte gerade so Lust, ihre Story zu erzählen. Also ich liebe ihre neuen Haare. Ich bin mir ganz sicher, viele von euch werden sie kacke finden, aber ich liebe dieses Graublonde und ich finde, es steht ihr auch sehr, sehr gut. Das ist ihre neue Alltagskleidung, das die Abendkleidung. Sie hat jetzt auch endlich ein Piercing. Sportkleidung und Schlafkleidung habe ich gleich gelassen. Dann noch das neue Party-Outfit. Badekleidung habe ich auch gleich gelassen. Und das ist das neue heiße Wetter-Outfit und das ist das kalte Wetter-Outfit. Ich finde, sie sieht jetzt schon einfach aus wie ein Star. Und ich hoffe, sie wird sehr, sehr bald berühmt. Denn zumindest hat sie jetzt auf jeden Fall das richtige Aussehen. Aber jetzt werden wir Silvester feiern. Sie sieht einfach so toll aus. Und was wünscht sie sich hier? Von Dominik nicht gemocht werden. Okay, na gut, das können wir dann gleich mal anpinnen. Das ist ja der gruselige Teenager, den Rose im letzten Part kennengelernt hat. Da müsst ihr mir auch noch eure Meinung dalassen, was wir mit dem machen sollen. Ich habe keine Ahnung und ich finde ihn, wie schon tausendmal gesagt, sehr, sehr gruselig. Aber gut, jetzt werden wir Silvester feiern. Sarah werden wir auf jeden Fall einladen, vielleicht auch noch ein paar von den anderen Freunden und vielleicht ja auch noch wen aus der Familie... Ich weiß gar nicht. Christian könnten wir eigentlich einladen. Den haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Dann natürlich Sarah. Gabriel. Gabriel eher nicht. Ich glaube, der ist mittlerweile schon sehr seriös geworden. Daisy auch nicht. Die hat ja gerade erst ein Kind bekommen. Ivy könnten wir eigentlich einladen. Ja, und das war es dann eigentlich schon. Wobei, Amy. Laden wir Amy auch mal ein. Die haben wir schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Und dann können wir mit denen jetzt gemeinsam Silvester feiern. Eigentlich hätten wir den anderen Christian auch einladen können, wenn Ivy da ist. Aber egal, das ist jetzt zu spät. Ich hätte auch mal voll Lust, mit der ganzen Potter-Familie irgendwo zu feiern. Also nur mit den Erwachsenen natürlich. Vielleicht könnten wir Daisys Junggesellen im nächsten Part feiern. Das wäre, glaube ich, eine coole Idee. Dann könnten wir eben mit Emma, Daisy, Ivy... Und vielleicht können Rose und Jared ja auch einen kleinen Sprung dabei sein. Und dann könnten wir gemeinsam ausgehen... Und dann können sich alle mal so richtig wild aufführen und dann werden wir sehen, was dabei herauskommt. Ich glaube, das wäre sehr, sehr cool. Schreibt mir eure Meinung da sehr, sehr gern in die Kommentare. Wieso fühlst du dich denn jetzt sehr, sehr unwohl? Okay, never mind. Jetzt fühlt sie sich sehr, sehr selbstsicher. Dann begrüß mal Ivy, schlag denen einen verrückten Plan vor, dann werden wir mit Amy über unsere Ängste reden und dann widmen wir uns Sarah. Wir haben sie ja erst heute gesehen, deshalb kann sie ein wenig warten. Aber wir werden dann mit ihr über Silvester singen. Dann werden wir einmal mit ihr flirten. Und ich glaube, dann können wir sie auch gleich einladen, über Nacht bei uns zu bleiben. Also wie gesagt, ich möchte ja, dass sie einzieht. Also sie wird wahrscheinlich noch in dieser Nacht jetzt einziehen. Aber sie kann ja zumindest mal über Nacht bleiben. Dann haben wir das mal fixiert. Und warum war da denn schon wieder ein Geist? Und sie hat jetzt Level 4. Wie schön ist das? Sie hat jetzt Level 4 der Singfähigkeit erreicht und jede Menge Gefühle mit den Leuten erhalten. Größere Nähe durch glückliche Erinnerungen. Amy ist nackt, sehr, sehr schön. Und mit Ivy auch größere Nähe durch glückliche Erinnerung. Das ist wirklich sehr, sehr süß. Aber gut, was können wir hier machen? Gibt es hier überhaupt einen Fernseher? Oh, da läuft ja schon mal sehr, sehr wilde Musik. Ich möchte eine Bar. Eine Pyjama-Party, das klingt toll. Perfekt. War das alles? Hier gibt es keine Bar und keinen Fernseher. Ist das nicht eine Bar? Wieso arbeitet hier denn niemand? Ich setze es mal zurück. Vielleicht kommt dann wer. In der Zwischenzeit können ja mal alle zusammen tanzen. Das ist gute Musik zum Tanzen. Auch der Geist findet es cool. Der namenlose Geist. Ich glaube, ich kenne dich noch. Kannte den namenlosen Geist nicht Emma? Also ich glaube, ich kann mich erinnern, dass sie mal jemanden kannte, der keinen Namen hatte. Und der ist dann irgendwann gestorben. Und einen Werwolf haben wir hier auch. Wer bist denn du? Rory. Okay. In diesem Spielstand kennen wir dich nicht. Deshalb werde ich dich jetzt mal ignorieren. Im Werwolf-Let's Play hätten wir uns vermutlich schon geprügelt. Und Christian, du könntest dir eigentlich auch was anziehen. Warum sind denn alle Sims immer nackt bei mir? Ist sogar meistens nackt, dann zieh einfach dein Alltagsoutfit an. Und jetzt dancen sie hier. Können wir schon Getränk bestellen? Nein, na gut. Dann muss Violet wohl selbst ein Getränk zubereiten. Sie wird sich... ...ein Wodka-Soda machen. um Mitternacht war schon. Ähm, Violet, fass mal schnell ein paar Vorsätze... Wo geht das denn? Vorsatz fassen. Was könnten wir denn machen? Ein Bestreben-Meilenstein abschließen, befördert werden, eine Fähigkeit verbessern, ein Buch schreiben, fit werden, abnehmen. Wir nehmen eine Fähigkeit verbessern, weil das müssen wir sowieso erreichen. Perfekt, ich glaube, wir haben das dann erfolgreich abgeschlossen. Vorsatz gefasst. Violet hat den Vorsatz gefasst, eine Fähigkeit zu verbessern. Sehr, sehr gut. Und jetzt kann sie auch noch mixen. Das passt tatsächlich sehr, sehr gut zu ihr. Sie könnte nebenbei... Auch in einer Bar jobben. Also eigentlich würde ich sie da eh sehen. Das passt, finde ich, sehr, sehr gut zu ihr. Aber jetzt mix mal dein Getränk fertig. Und dann trink es natürlich. Das hat sie dann auch erfüllt. Wird sie davon dann eigentlich betrunken? Ich glaube, ich habe den Mod noch im Spiel. Aber gut, dann kümmere dich noch ein wenig um deine Partygäste. Rory, was machst du? Flirtest du etwa gerade meine Freundin an? Geh mal hin und küss ihr den Hals und dann wirst du ihr vom Vorsatz erzählen. Wer bist denn du? Du schaust irgendwie wütend aus. Hector Laurent. Wie wütend kann man tanzen? Aber es geht allen sehr, sehr gut und es haben auch alle sehr viel Spaß. Ivy spricht natürlich mal wieder mit keinem und tanzt hier einfach ganz alleine. Ja, Ivy macht eben, was eine Ivy so macht. Silvester ist vorbei. Der Feiertag Silvester war ziemlich gut. Violet hat viele Dinge getan, die sie tun wollte, aber nicht alles. Nächstes Jahr möchte sie noch mehr machen. Ja, ja, werden wir schon machen. Und zum Abschluss wird Violet noch einen Tanzwettbewerb machen, und zwar gegen Orange Bailey Moon. Woher kenne ich diesen Namen? Hat nicht irgendwer ein Kind mit Orange Bailey Moon? Ich glaube aber, das ist in meinem Werwolf-Lets-Play. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Aber wir können ja mal gegen Hector Laurent einen Tanzwettbewerb machen. Das ist ja der alte, wütende Mann. Also, ich weiß nicht, ob er alt ist. Ich glaube, er ist nicht alt. Okay, er ist ein Erwachsener. Er ist älter als wir. Oh, und Rory ist schwanger. Schwangere Werwölfe sind so creepy. Was bekommst du denn, Rory? Ein Mädchen. Okay. Dann wünsche ich dir sehr viel Glück dabei. Und vielleicht solltest du bald nach Hause gehen. Der Tanzwettbewerb startet, glaube ich, gleich. Alle anderen sind von der Tanzfläche verschwunden. Okay, nein. Violet wischt eine Pfütze auf. Hat irgendwer auf die Tanzfläche gepieselt. Was macht sie hier? Auf Wiedersehen. Ich verstehe nichts mehr. Ich glaube, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Und wir nehmen Sarah natürlich mit. Und dann können wir sie auch gleich fragen, ob sie einziehen möchte. Und dann werde ich den Part schon langsam auch beenden. Ich nehme nämlich tatsächlich schon wieder über eine Stunde auf. Und die beiden sind da. Sarah scheint unfassbar müde zu sein. Und ich glaube, Violet, ja, Violet ist auch ziemlich müde. Und Hunger hat sie auch. Wie das eben so ist, wenn man vom Ausgehen nach Hause kommt. Sarah möchte jetzt, glaube ich, direkt schlafen. Gut, wenn beide so müde sind, gehen jetzt eben beide schlafen. Und morgen in der Früh können wir dann Sarah fragen, ob sie nicht einziehen möchte. Sarah, wieso gehst du denn nicht schlafen? So ist sie denn jetzt aufgestanden. Es handelt sich um einen persönlichen Notfall. Ich muss dringend nach Hause. Okay. Sarah ist jetzt leider gegangen, weil sie unglaublich müde war und anscheinend doch nicht neben uns schlafen wollte. Und es ist Frühlingsbeginn. Oh, ist das schön. Lenny ruft schon wieder an. Du wirst es nicht glauben, aber Annika Haas ist ja so ein Schnuckelchen. Ich bin verliebt. Ja, Glückwunsch. Langsam glaube ich wirklich, er ruft doch nur an, damit wir es Emma erzählen, weil er sie eifersüchtig machen will. Weil warum sollte er sonst ihre Tochter anrufen? Es ergibt einfach keinen Sinn. Aber Violet, steh mal auf, geh auf die Toilette. Dann kannst du hier die Onigiri fertig essen. Und dann rufst du nochmal Sarah an, denn sie muss auf jeden Fall noch einziehen. Und die Fähigkeiten Gitarre und Klavier habe ich natürlich auch vergessen zu erfüllen, aber das ist mir jetzt egal, wir haben es fast erfüllt und Violets Geschichte ist so gut wie auserzählt. Es hätte keinen Sinn gemacht, dass sie noch länger zu Hause wohnt. Vielleicht werden wir das ja irgendwann nachholen. Also wenn ihr es sehr wichtig findet, schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann können wir ja nochmal bei ihr vorbeischauen und das eben nachholen. Aber die beiden werden jetzt einmal miteinander flirten... Dann wird Violet einmal vom Singen schwärmen und nochmal von ihrem neuen Job erzählen und wie stolz sie auf sich ist, dass sie es geschafft hat. Dann wird sie sie einmal bewundern und sagen, Sarah, ich finde, du bist so ein unglaublich toller Sim und du bist mir so wichtig. Danke, dass du in meinem Leben bist. Dann wird sie ihr nochmal sagen, wie großartig sie aussieht, weil Sarah immer absolut großartig aussieht und dann... Wird sie sie fragen? Ich weiß, wir haben schon drüber geredet, aber es ist jetzt schon eine Weile her. Deshalb wollte ich jetzt nochmal offiziell fragen. Möchtest du bei mir einziehen? Und Sarah sagt ja und deshalb ziehen die beiden jetzt zusammen. Sie hat ja sehr viele kleine Geschwister. Noch eine Sarah, spannend. Eine Corina und einen Jannik Und Lilly und Victor sind ihre Eltern. Ja, cool. Gut, dann kommst du jetzt zu uns und die haben so viel Geld. Ja, die geben dir ganz sicher mindestens 20.000 mit. Das weiß ich genau. Und perfekt, dann wohnt Sarah jetzt bei uns. Oh, ist das schön, mit Sarah zu spielen. Was wünscht sie sich hier? Mit Tobias plaudern. Ich habe keine Ahnung, wer Tobias ist. Was? Wieso hat Sarah denn eine Liebesbeziehung zu Tobias? Und wieso sind die Seelenverwandte? Das ist nicht richtig. Wer ist denn bitte Tobias? Oh Gott, hat Sarah etwa ein Kind? Sarah hat zwei Kinder. Einmal Karina und einmal Yannick. Und beide sind von Tobias. Von Tobias Ernest. Ich habe keine Ahnung, wer Tobias Ernest ist. Er hat auch noch ein Kind. Das ist die Luisa. Die hat er von Saskia. Und hier ist sogar ein Vampir, nämlich Caleb, irgendwie im Stammbaum. Der ist leider durch Sonnenlicht verstorben. Alles klar. Alles klar. Ja, ähm, was wir jetzt mit dieser Information machen sollen, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Sarah wohnt jetzt auf jeden Fall mal bei Violet. Ich weiß nicht, wie wir da jetzt weiter vorgehen, ob wir da noch irgendetwas machen sollen, ob sie sich von Tobias trennen soll, ob die Kinder hier wohnen sollen, ob die Kinder vielleicht doch bei Tobias leben sollen, weil Sarah und Violet ja einen sehr, naja, nicht so kinderfreundlichen Lebensstil haben mit den ganzen Partys und dem Ausgehen und der Entertainer-Karriere. Vielleicht sind sie dabei Tobias dann doch besser aufgehoben. Ich habe absolut keine Ahnung. Also schreibt mir eure Meinung. Bitte sehr, sehr gern in die Kommentare. Wir können es natürlich auch gern ignorieren und einfach so tun, als hätte Sarah Violet nichts davon erzählt und Violet hat keine Ahnung, dass Sarah Kinder hat und ihre Eltern, also die Großeltern der Kinder, kümmern sich um sie und von Tobias weiß Violet auch nichts und Sarah lässt die Beziehung einfach so, naja, wortlos ausklingen, mehr oder weniger.